Willkommen Leute, mein Name ist Thion und ich begrüße euch zur zweiten Folge Minecraft half Nein! Oh Nein! Äh, und mit dabei ist der liebe Nico. Hi! Wir wollten cool ich wollte eigentlich kurz cool ins Bild springen und jetzt haben wir es gecheckt. Na super. Fällt schon mal gut. Okay, und wir spielen heute Master und... Ja. Und der Begriff ist Pizza. Oh, das kann, kann cool werden. Hast du ein Bild vor Augen schon? Nein. Oh. Einfach drauf los. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, wie old die ist oder ob man die noch kennt. Hast du sowas überhaupt schon mal irgendwie im Livestreamer so gebracht? Oder habe ich dich jetzt zu irgendwas komplett äh, neuem gezwungen? Ähm, Marcel, das habe ich glaube ich, einmal aufgenommen bis jetzt. Okay. Für ein anderes Projekt. Was aber jetzt auch, glaube ich, boah, wie lange ist das her? Ein Jahr? Hab ich habe mal mit der Pizza angefangen. <lacht> Was hast du in die Zeit gemacht? Ja, vielleicht. Vielleicht siehst du es ja irgendwann nochmal. Ich hoffe, dass es soweit kommt. Und ich nicht vorher äh, einfach liebe aus, aus äh, Trauer über mein Gebilde. <lacht> ich habe jetzt gerade nochmal kurz umdisponiert. Ich äh, mache es jetzt doch in grün, ne? Eine, eine grüne Pizza? Okay. Ja, klar. Was ist denn auf deiner so also drauf? Ja, das wirst du sehen. Also, ich habe, glaube ich, einfach eine ganz klassische. Ist das, ist das Napoli? Ich glaube, das ist Napoli. Meinst du eine Margarita einfach nur? Mehr oder weniger, aber mit halt mit, mit Grün. Ah, also du meinst also Basilikum sozusagen. Ja, ja genau, das meine ich. Das sieht ein bisschen zweideutig aus hier. <lacht> Wie kann man eine zweideutige Pizza machen? Ich, ich habe halt so random äh, gelbe Blöcke platziert, wegen, wegen Käse so. Und da, da kam so aus dem so eine Form raus, die ich eigentlich nicht wollte. So, besser. Okay. Oh shit. Also meine Pizza ist echt gut. glaube ich. Ja? Oh, die, die hat was irgendwie. Ja, die, ist, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Boah, vor allem mit der Schere daneben. Das finde ich ganz cool ich gemacht. gut. Auf jeden Fall ein gut. Das Getränk ja. ist auch ganz lieb. Stimmt, Getränk habe ich auch gar nicht. Das geht halt eh nur irgendwo oh, Leute, Auf einmal sind wir also. Runde. Ich dachte, wir bauen hier alle immer nur äh, pixel -Arts. Okay. Auch noch einer mit Getränk. Aber das ist natürlich wieder eine Schwäche, als das gerade. Da nee, gebe ich ein Mäh. Ja, ich auch. Da bin ich bei dir. Vor allem mein blauer Strohhalm ist halt ein bisschen awkward. Ja. Hätten wir jetzt eher was. Durch die sich die, also also Irgendwas anderes die gewünscht. Pizza und nicht um die Strohhalmfarbe. Also. Oh, das habe ich falsch verstanden. Jetzt hätte ich meine Pizza auch ganz anders bauen müssen. Oh, oh das ist ja. cool. Auch mit, dem, mit diesem das Rauch da. Bisschen plastisch, das ist ganz geil, ja. Und ist da halt die Salami oder Möhrenstücke. Ich weiß nicht. Ach nee, ah. Uh. <lacht> Hier. Das ist ganz cool gewesen. Dankeschön. Okay, das, das, das hier verstehe ich nicht ganz. Nicht Wenn er die Pizza hier ja. wegmacht mit dem Teil, ist die ein Block hoch, aber an sich ist sie zwei Blöcke hoch, hä? Ja, ja, das ist, das ist nicht ganz durchdacht, aber. Fake. Das ist halt. ist halt meh. Ich würde sagen, es war ein, oh, ein Unterschied. Oh, die ist gut, die ist ja. Also der Rand, <lacht> der ist ja zum Anbeißen. <lacht> die ist einfach mal gut. Entweder, entweder mehr oder vielleicht sogar, also man kann es ja erkennen. Also meine dann, Augen bluten, ich. würde ich sagen. Master, was auch immer. Ja. Alles klar, Alter, was ist das denn? für ist das? das, ist, das, ist, das, ist, das ist, endlich kommen wir so auf das Niveau, was ich erwartet <lacht> habe hier. Alter, wie hoch ist die? Und was für eine fette Soßenschicht hat grün er da mir drauf. Ich habe gesagt, dass ich mit grün baue. recht oh. explodiert. Ah, Tielle B. Tielle oh, das B. ist geil mit diesem oh. Steinofen. Das ist gar nicht so schlecht, nee. Aber der hat es leider also nicht mehr fertig gekriegt die drunter. Ey, jemand feier. Auf jeden Fall ein Gold. Ich ein ja. Oh, ist, oh. Ah, Scheiße, ich wollte noch ändern. That's not hey. Pizza. Sure, it is. Not Pizza. Oh, da hatte noch jemand diese. So, was ist das für, was sind das eigentlich für Schaufeln? Also, ich meine. Das, so, das ist so eine. Kennst du das nicht? Das ist eine, wie so ein Pfannenwender. Äh, ja, so kann man es sagen, um halt Pizza zu nehmen. Habe ich auch. Beim Verhältnis zu den anderen war es halt leider nur okay. Ist wieder sehr dick geworden hier. American Style ah, vielleicht. Geht das wieder ah, los. Erstmal meine Augenbluten. Das ist. Also eigentlich sind Pixelarts immer meine Augenbluten, ne? Obwohl das. Ich würde dem vielleicht sogar. Na, es ist. Boah, ich finde ich find find an sich. Es gibt wirklich Pixelarts, wo ja. ich mir denke, ey, die sehen echt geil aus. Aber dann kommt sowas. Ja. Ja. Man kann es erkennen, man kann es erkennen. Okay. Oh, das ist cool. Ei, ei, ei. Also das ist auch ganz in Ordnung, ja, mit dem Teller, stimmt. Ja, auf dem zweiten Blick ist es besser als auf dem ersten. Ja, gebe ich ihn gut, gut sogar. Aha. Ah, ein Pixelart, <lacht> lol, lol, lol, ja, lol. Ist lol. Die -Null. Aber es gibt immer noch die gleichen. Uh, oh, das ist geil. immer noch die gleichen Begriffe wie früher, ne? Ja, das finde ich auch ganz gut. Gut, oder? Ja, gebe ich gut. Gut Gut. Doch. Gut. Na, amazing eher. Oder? Ah, du Wichser. Oh, nein. Ich war kurz davor noch auf Mad zu gehen, weil ich, weil ich mir dachte, das ist deine. Ja, muss ja, ne? War ja nur eins übrig. Komm, komm, komm, Bin ich drüber? Nein! Aha. Jawohl. Oh, Scheiße! Nein, nein, nein. Guck mal, ein, Leute, eigentlich wollten wir es so machen, dass man ihn halt nicht sieht und er dann einfach so... Hallo! So jetzt... Hi! Ja. Das war unser Plan. Wenn ich das nächste gewinne, dann sind wir schon fertig, ne? Nee, jo. Ist aber nicht so ein langes Video für dich. Nee. <lacht> Cave. A cave. Oh. Ui, ui, ui. Scheiße, wie mache ich das jetzt am besten? Tja. Okay, ich glaube, ich nehme jetzt wirklich hier viel zu viel auf. Ich glaube, das ist jetzt echt übertrieben, was ich hier mache. Ja. Ich weiß es noch nicht. Kommt doch halt wirklich drauf an, was die anderen jetzt darunter verstehen und was sie bauen, ne? Es ja. kann immer so und so sein. Entweder die anderen haben irgendwie einen richtig guten Tag und die bauen hier äh, irgendwelche Da Vinci Codes hin und du denkst mir so, <lacht> what the fuck, die hatten auch nur 5 Minuten. <lacht> dann äh, passiert wieder sowas wie Pixelart oder diese, diese komische, plastische Pizza, wo die nach oben gewachsen ist. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. <lacht> du bist so reingepumpt, ja. Alter. <lacht> genau. Komm, ich, ich bin zu ihm gekommen, diesen einen Block zu setzen, ey. <lacht> ja. Ich hab bisher irgendwie noch nicht so viel geschafft, muss ich zugeben. Bei schon. mir geht das sogar. Ja. Muss ich sagen. Oh Gott. Oh, fuck. Drei Minuten. Oh no, no, das wird nichts. Das wird nichts. Das wird ein Punkt für dich, aber dann wird es wenigstens ein längeres Video. <lacht> Obwohl, ich mein, mein sieht bis jetzt auch eigentlich nur beschissen aus. Wie scheiße. So, eine natürlich gewachsene Höhle. Wie baut man die denn am besten? Face fängst du jetzt ist dann! Ja. Ich bin schon mittendrin. Ja. Ich bin, bin dabei. Wird schon noch. Das wird schon noch. Ich bin, ich bin da. auch. Ja, jetzt sind erst drei Minuten. Guck mal. Ich bin da voll, voll in der Zeit ja. Ja, ist die auch da? Ich habe früher mal die Challenge gemacht, erst nach anderthalb Minuten losbauen. War eine super Idee. War eine. Ist bestimmt wirklich eine super Idee. Das Building war auch top. Also Wer da kein Amazing gegeben hat, weiß ich auch nicht. So ein 14-jähriges Ich fand das irgendwie witzig. Obwohl weiß ich gar nicht. Ich hab mir letztens aus Spaß einfach so ein paar alte Videos von dir angeguckt. Ich weiß nicht warum. Welche alten? Also vom, vom Nicknull-Channel aber schon. Ja, ja. Ja, okay, das sind ja nicht die ganz alten. Ich habe ja von einem anderen Channel gehabt, mit zwei anderen schon, ich glaube sogar zwei Jahre lang. <lacht> Und da habe ich auch schon äh, sowas Lustiges wie Minecraft Master Builders gebracht oder so. Ja. War super. Gut, dass man meine Kanäle nicht kennt, ey. Ah. Haben wir doch gestern noch drüber geredet, oder nicht? Mit dem äh, Hertha-Fan. Ah ja, ja genau. Oh, das, das, ist, das ist der Kanal. Ich habe mich ja eigentlich nur umbenannt. Ja. So. Aber da gab es halt davor noch wirklich Kanäle, ey, die zeige ich niemanden. <lacht> okay. Ich find's Nein! Nein! Ich habe kaputt gemacht. Ich <lacht> hab's kaputt gemacht. Oh Leute. Fuck. <lacht> Fuck. Oh oh. Ja. Fuck, ich hab's richtig zerstört. Nein! Nein, und ich bin noch nicht fertig gewesen. Egal, scheiß drauf. Oh Mann, ja, ja, egal. Ja, das wird ja interessant. Ah, ah! Ja, genau! Das ist die Imaginäre. Wunderschön, Geschichte. Alter. Ich finde, Fantasie ist sowieso das Beste, was man einsetzen kann bei sowas. Ja, Mann. Das soll ja auch die Fantasie anregen. Ja, was, was ist jetzt überhaupt explodiert, wenn er nichts gesetzt hat? <lacht> nichts. Okay, ja, das ist halt eine Höhle, ne? Und irgendwie so ja. rein in Lava. Aber ganz nett eigentlich gemacht mit den, mit den Ranken noch. Es ist, bisher ist es das Beste, was wir gesehen haben. <lacht> <lacht> ja. Oh, wow. Ey, mit den Lianen-Ranken, was auch immer. Die, ja. die Lava dachte ich, bei der Lava dachte ich mir so, hey, alte Höhle. Oh, fuck, der hat nachsicht gemacht. Ich sehe gar nichts. Oh, Creeper. Ich, ich sehe nichts, weil ich Shader drin habe. Das ist einfach bei mir nur ein Block. Ah, okay, okay. Jetzt sehe ich ein bisschen. Ja, mhm. Hm. Nicht hm, schlecht, ja. ne? also es waren halt Ärzte drin, die habe ich nicht. So, wo, wo kommt man da jetzt rein? Ah, hier. Es ist halt einfach nur so, es tut nee. mir leid, es tut immer weh, das zu sagen, es sieht einfach aus wie hingekackt und hingeschissen. Ja, das ist richtig. Glowing Diamond LP ist egal. Was <lacht> hast bestimmt noch ein paar Jährchen vor dir, in denen du bauen üben kannst hier. Und das ist auch, das ja. ist ähnlich. Da halt, hat jemand so zwei Steine genommen, Stein und Obsidian, und dann gedacht, es wäre lustig noch Lava einzusetzen und das ist seine Höhle. Es explodiert <lacht> nicht mal, was ist denn das? Wir äh. kommen auf dem Niveau von Mineplex. Oh, mit Minecraft. Das, das, ist, cool. das ist natürlich eine sweet Idee. Man kann die bewegen. Ja, ja. Ey. Ich ne, geb mal ein Good. Nein! Ich glaube ein Good ist es ja, mir sogar wert. Ich wenn die Höhle ist nicht so richtig groß geworden ist. Ich glaube, die ist ja. größer als meine. <lacht> Wow, und dann kommt wieder sowas. Oh, Mann, ich dachte, voll, du freust dich nur über die Blumen, wenigstens. Ist das Nein. <lacht> <lacht> aber, ich schon, ey, könnte, ich könnte mäh. dir das zutrauen. Wegen der Blumen? Meh. <lacht> das traust du mir zu? Okay, jetzt wird es traurig. Ich habe doch meins total zerstört. Du erkennst man eigentlich sofort. Was ist das schon wieder? <lacht> das ist halt eine Wasserhöhle. Ja, es ist okay, würde ich sagen, aber mehr auch nicht. Das meine Augen was? Was soll das? Ich hab halt unten über Sand hingesetzt. Warum machst du das? Unten über Sand hingesetzt. Ich hatte sogar Villager noch drin stehen und dann habe ich einmal irgendwo auf dem Block getippt und alles ist runtergefallen. Und dann hatte ich keinen Boden mehr. Ja. Das hier ist cool. Das ist cool, ja. Das, hat das ist das halt von Nico. Auch okay. Hä ja, nein, meins war doch was gerade. Ja, dein zwei, dein das ist ein kack Ja. Ja, ich glaube, die Runde wird wohl an dich gehen, ne? Aber meins ist immer nicht explodiert, also das hier ist halt ne? <lacht> Meins auch nicht! Er ist vom Beer-Reaver, ja, <lacht> wusste ich. Ja. Ähm. Okay. Oh, cool! cool. Ja, der ist sogar eingerichtet, Ach, das ist ja. natürlich mhm. Das würde ich sogar auf gut auch geben, oder? Das ist okay. ja, ich auch. Oder Goods, okay. Ich glaube Goods. Goods ist mir wert. Das ist gut. Ja. Kati. Ja, ja. Und ja, man Kati. Sieht die weibliche äh, Kreativität und die feinfühlige Ader. Und das war sexistisch. Ist vorhanden. Und? und oh mein Gott, oh mein was? Was hast du gewonnen? Ja, Easy. Dann. Ab in die dritte Runde. würde ich sagen, geht's ins Finale. Finale mal ja, wieder. ich mich nochmal anstrengen. Ich dachte, ich steck dich. Denn. Let's go, let's go. Und das wird, Warte, komm mal, Banane. Banane. Oh mein Gott. Oh, ich habe die geilste Idee, das glaubst du mir nicht, ohne Scheiß. Hast du einen Affen? Nein, besser. Wirst du sehen. Ich, ey, das, das ist eine, eine legendary-Stuff-Sache. Boah, ich hoffe einfach, dass ich irgendwie mit der Idee punkten kann. <lacht> Weil, ich auch Schönheits wird es diese Runde leider nichts. Ich baue jetzt einfach eine Banane. Ich das, was ich eigentlich wollte, ab. Weil die Banane, glaube ich, ein bisschen wichtiger ist. Hast du noch keine, also gar nichts, oder was? Bisher? Ich habe nur, also ich habe was gebaut, was die Banane so in Geltung bringen soll, aber die Banane an sich, nee. Was die Banane in Geltung bringen soll? <lacht> ja, ja, das wirst du schon sehen, wirst du schon sehen. Das lässt ja jetzt richtig äh, hoffen, nur. Hast du denn mehrere Bananen oder hast du so, so eine Staude mäßig das gebaut oder hast du einzelne? Eine, ich habe nur eine Banane. Eine Banane, okay. Nein! Scheiße, ich bin nicht fertig geworden. Ich Egal, genau ein Block hat mir jetzt gefehlt. Aber ob das was reicht, ich weiß es nicht. Also es ist, ich finde zufrieden. Das ist, zum das ist wiederum am Bleding. Endlich mal wieder was Eindeutiges. Ich weiß auch nicht, was dieses. Was ist das hier oben? Dieses Diorit oder was? Ja. Einfach weiß obendrauf? Also ich weiß so... Du? Oh, BH. BH. Ich wollte auch so, eine, so, eine, so einen Batzen machen. Oh, nice. Das ist von dir. Oh, das finde ich richtig gut, die Idee. Äh... Hä, hey, wer sagt denn, das von mir ist? Nein, ist ein <lacht> Nein, das, ist, das muss ich auf jeden Fall mit einem Amazing bewerten, glaube ich. Das finde ich richtig süß. Dankeschön. Das ist richtig gut und ich glaube, meine Chancen spinden gerade dahin. Das das ist, das ist also eine Bananenschale, so hui, ausrutschen. Uh, ja, recht für ein Mäh, aber es ja, hätte Wolle. Also ah, du hast auch Wolle genommen, ne? Das ist jetzt nicht, also ich weiß nicht. Aber ich hatte, ich war kreativ, ja, hallo? Das, dem, das war schon geil, mit dem ich einfach Verbesserlich will, Das ist schon gut. Das Thema war ja nicht Apfel. Aber die Banane sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist halt ein bisschen mager. Das Thema war Apfel und die Banane sieht nicht schlecht aus. Okay, das Nico. Thema war nicht Apfel, habe ich gesagt. Du hast gesagt, das war Apfel. Ja, jetzt kannst du sie im Schnitt hier angucken. Leute, ich, ich spiele euch das jetzt nochmal nach. Das Thema war ja nicht Apfel. Aber die Banane sieht gar nicht so schlecht aus. Das ist halt ein bisschen mager. Das Thema war Apfel. Nein. Das ist, schwarz sind Bananen ganz bestimmt nicht. Also wer auch immer da Dortmund-Fan war, das geht nicht. Oder halt so Bauarbeiter-Fan oder so. Es könnten so Kranteile sein oder sowas. Oh, Tielle. Tielle, das ist doch gerade auch schon für dir. Der tut mir jetzt ein bisschen leid. Der arme. Und den ist ganz schlicht einfach. Ne? Ich geb, geb ihm gut nicht ist okay, aber mehr nicht. Das ist halt schwarz. Warum schwarz? Was ist an aber das ist diese, dieses Ding, Oben. ja, das ist aber nicht schwarz. Braun vielleicht. Bei mir immer. Ja, das ist braun. Passt. Ja, man kann aber auch schwarz machen. Oh, die ist gut. Das ist, das ist, das ist richtig ist geil. Awesome. Da gebe ich ein Amazing. Da gebe ich ein Amazing. Na, ich will da gewinnen. Ich gebe nur ein Good. Aber die ist schon gut. <lacht> Na, oder ist es ist Amazing eigentlich. Ist es Amazing. Ich Schild. war kurz davor zu denken, dass das deine Skills. war. Na, nicht ganz, nicht ganz. Ja! Brudi! Was ist das? Meins sieht zwar schöner ein, aus, aber hey. Ist das eine angezogene Banane, oder was? Das soll ein Minion sein. Nee, aber das ist ja... Wo ist die Banane? Das ist... Mehr. Ah, ja, okay. Maximal mehr. Meh. Ich erkenne keine Banane. Das ist am Thema vorbei. Hey, wenn ich... Nee, Fade. Das, das ist geil. Das ist gut, oder? Da ist ein Amazing. Ja, amazing ist auf jeden Fall... Wenn nicht sogar... Wow, everything is perfect. Weil das ist echt eine Banane. Und ein Bananenbaum, ne? Also... Crazy. Wow, überraschend. wusste So, und jetzt bin ich gespannt, wie es am Ende aussieht. Na, kommt sowas? Mein Eis ableading? Nee, es ist nur Banane. Ich kann die Banane erkennen. Es ist braun ja. vor allem. Hat endlich mal jemand mit braun gebaut. Es war wie jeder Wolle, aber. Und der Boden ist Ich hatte gut. auch schwarz gehabt. Ja, stimmt, aber du hattest halt einen süßen Minion. Das war einfach. Da hat man nicht so auf die Banane geachtet. Das war egal. Und? Oh. Was? Ja! Ja! Oh. Ja, GG, war gut. War, war eine starke Runde, es hat mich sehr gefreut, antreten zu dürfen für die Community und leider hat es ja nicht gereicht. Aber ich habe wirklich alles gegeben. Und es war der Modus, ja. wo ich noch die meisten Chancen hatte, Leute. Also bitte verzeiht's mir, das andere wäre noch schlechter ausgegangen. Aber mhm. ja. Und nun mal jetzt als Mithören für euch, das steht jetzt 2 zu 0 für Team Hertion. und Schon. Das kann sich aber jedes Mal noch ändern. Ja, jetzt kann mal bitte jemand kommen mit Skill. Du kannst nicht immer Leute einladen, die einfach schlecht sind. Weißt du? du Muss einfach mal Leute. Ey, Zockerfreak halt so in der ersten Folge war auch gut. Ja. Ja, aber es war Fox, ne? Also, ich meine... Nicht Fox. Ja, wer... Der war nicht dabei. Ja, wer... Was war denn... Der ist zu lappenhaft. Sorry. Hm. Tja, egal. Okay. Dann? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich auch. Und lasst ein Like da, kommentieren, abonnieren, damit ihr nichts so verpasst. Schaut auch bei Nico gerne vorbei, der ist nochmal unten verlinkt. Und ja, das war's von mir und ich sage, ciao. Tschüss.